Hey Leute, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge Days Garden. Wir sind hier... Haben wir haben in dem Camp aufgehört. Äh, ne, in diesem verlassenen Lager. Oh, da ist es doch das Camp. Ah, ja, ist doch das Camp. Das Bergarbeitercamp, genau. Wo die Sklaven schuften müssen. Wie die arme Lisa. Und jetzt geht's weiter hier mit einer Story-Quest, die wieder eine Rückblende von Sarah hervorruft. Wir lernen, wie man Lavendel sammelt. Das ist unglaublich wichtig, wenn hier die Apokalypse ausbricht. ist ganz wichtig, dass man weiß, wie man Blumen pflückt. Darf man natürlich nicht unterschätzen, wie wichtig Blumen sind. Muss ja auch schön aussehen, wenn die Zombies und Freaker hier rumrennen. Ja, wir schauen mal. Wird sicher einen Grund haben, warum wir das sammeln sollen. Oh, fahren wir ja schon ein paar Mal hier gegen das Lagerfeuer und dann geht's ab. Genau. Oh. Uh, Wegpunkt verarscht uns hier ein bisschen. So, ah, jetzt. Ui, ui, ui, ui, Dieses Navi. Ich auch schon bessere gesehen. Als erstes müssen wir auf alle Fälle... Oh, komm. Ja, komm. Gib mal Gas jetzt. Erstmal wieder zu unserem altbekannten Benzinkanister. Oh, verdammt, geht nach links. Mm -hmm. Ah ja, 50 haben wir noch. Wir gucken mal, wir finden sich auf dem Weg irgendwo. Ich Wie ein schamlos Belügt. Unglaublich. <lacht> naja, von Freude war da nicht viel. Die kalte Schulter hat sie ihm gezeigt. Okay. Das wird dann der nächste Job, den wir haben. Wir gucken mal, wie weit wir jetzt kommen. Was wir heute alles erledigt kriegen. So, wir schauen uns das mal an. Und hopp. Na komm. wackel jetzt herum. Schöne Kopfschmerzen. Ah, komm. Ey, das hat voll getroffen. hab voll seinen Kopf im Ziel gehabt. Das gibt's es ja voll nicht. Uh, Arm ab, Kopf ab. Uiuiui. Ui, Wollen wir mal. Oh, ein Kerl gerettet. Sehr schön. Eine gute Tag an Tag. Ist immer wichtig. So, wir schicken ihn zu Koblenz-Camp. Ich mag die Taka einfach nicht. Ich heiße ich nicht anhalten. Bleib in Deckung. Koblenz ist auch nicht gerade der Freundlichste, aber er bringt seine... Mitarbeiter nicht zur Sklavenarbeit wie die Taka, die Herzlose. Merkt man halt gleich, dass die Gefängniswärterin war. Oh ja, wir weiten mal hier die ganzen Viecher noch aus, die wir irgendwann mal getötet haben. haben wir schon einiges im Marsch hier. Keine Ahnung, wann wir die mal getötet haben, ist wahrscheinlich normalerweise schon lang verrottet, aber <lacht> Hier fahr heute nix. Bleibt es frisch wie im Kühlschrank. Jetzt sieht man, wie den Viechern die Arme abgetrennt werden. Aber wie er da so ein bisschen Fleisch rausschneidet, zeigen sie nicht. Mal, mal kurz, was das ist. Irgendwelche Bärchen. Ehrentraube. Aha. Interessant. Mal Sprit. Sieht nicht so rosig aus. Wir hoffen wir mal, dass wir hier irgendwo auf dem Weg was finden. Könnte knapp werden. Ich glaube, für den Rückweg reicht es nicht mehr. Aber wir kriegen das schon hin. Äh, für den Hinweg wird es wahrscheinlich auch nicht mehr reichen, wenn ich mir das so angucke. Finden wir aber auch hier was. Vielleicht ist er auf dem Laster. Könnte ein kanister sein. Schade. Oh, re. wir dann hier mal ein bisschen. Wenn wir eh schon hier sind. Vielleicht auch auf dem Laster. Schrott. Ja, Schrott endlich. Ja. Jackpot. Was ist das? Oh, Stuhlbein, okay. Braucht kein Mensch. Aha. Aha. Interessant. Ist, ist der komplett blind, oder was? Mal <lacht> äh, voll an uns vorbei, um uns herum gerannt. Ah, irgendwo da hinten? Okay. Wo sind denn die ganzen Benzinkanister? Aha, interessant, wie das Auto da hängt. Sehr interessant. Okay, was haben wir denn hier noch alles? Warte, wir noch was drauf. Okay, ein Kantholz. Emanuel Kantholz. Hm. Fehlanzeige. Weiter ah, geht's. wir mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Ah da, Tankstelle. Perfekt. Jetzt gibt es eine Sehenswürdigkeit. Aha. Ja. Ach hier ja. Crazy Release. Immer wieder die gleichen Ortschaften. Reitseite und in den Park. Da zappelt er noch. So. Also die, die Schusssteuerung ist echt ah, nicht so, nicht so absteigen. Danke. Kreis. Zeig ja, mir doch den Kreis an. Danke. Uh, ah ja, jetzt können wir weiterfahren dann. Ganz chillig. Ja, ja. Fallen lassen. Und hier das Ohr noch. Mal schon. Okay. Ja, also das Zielen von den Waffen, da kann ich mich einfach nicht mit anfreunden. Das ist so seltsam. Das ist so schwammig. Das gibt's echt nicht. Da hätten sie sich echt mehr Mühe geben können. Macht jeder zweite Shooter besser. Klar, sie wollen, dass man hier diese Perks ausbaut, damit man besser wird, aber es kann Zeit halt nicht sein, dass es unbenutzbar ist, bevor man hier die ganzen Perks ausgebaut hat. Okay, haben wir schon geöffnet. Hallo? Uh? Was machst du denn hier in meinem Tunnel? Bin nur auf der Durchreise, keine Angst. Überhaupt noch Freaker sind, nachdem ich das Nest... Verdammt, aber es ist ein Polizeiauto <lacht> lohnt sich auf jeden Fall hier mal anzuhalten und ein bisschen Munition zu holen. So, gucken gleich noch, ob's Motorrad... Uh, das sieht auch nicht mehr so gut aus. Wir Haben ja neuen schönen Schrott gesammelt. Ja, minus drei Schrott. Holen wir uns hier gleich neun. Ja komm, ich habe doch das Viereck gesehen. Warum machst du es nicht? Machst doch einfach neuer Schrott. Ja, gerade wieder drei neuer Schrott. Müsste es ein Tutorial so ist umgefallen. Aufsteigen und das geht's. Ja. Und weiter geht's. Hier lang. Okay, hier lang. Oh, nettes Hütchen im Wald. Pilze gibt's hier. Psycho-Pilze! Ist ordentlich was los scheinbar, so wie es hier überall rum blinkelt. Ja. Haben wir einiges. Aber die können uns gar nichts. Die können uns gar nichts. Da fahren wir einfach dran vorbei. Ich kann ja nicht wegen dem Freak anhalten, so viel Platz ist auf meinem Motorrad, dass ich die alle mitnehmen kann. Die Anhalter hier. Also mal selber einen Führerschein machen. Okay, also hier sind irgendwelche Fallen. Da haben wir eine. Da oben sind nochmal zwei. Okay. Achso, wir sind hier im Oliver. Das habe ich, hab ich gar nicht geguckt auf der Karte, ob das unser eigenes Lager ist. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. So, gucken wir mal hier. Oh, hier gibt's was zum Looten? Noch mehr Schrott. Schön viel Schrott. Okay. halt. Lumpi, Lumpi, Lumpi. Na komm. Ich kann nicht brauchen. Ja. Was ist das? Das nebendran kann man nicht nehmen, auch wenn es so hervorsticht, als sollte man es nehmen können. So, gucken wir mal, wie es dem Buser so geht. Buser Alter, hau degen, was ist los? Wie geht's dir? Schöner Szenenwechsel. Die Nacht bricht herein. Ein neuer Tag beginnt. Hey, uh, Usa ist wieder oh, topfit. Yep. Ich weiß nicht, ich war... Moment mal, warte. Ich warten. bin okay, ich bin okay. Ich, ich versuche es, okay? Du hast Fieber. Mir platzt die Birne. Du hast Fieber. Nein, nein, nein, ich bin nur müde. Okay, bleib hier dich aus. Ich überleg mir. Hör zu, ich brauche keinen Babysitter. Mir geht's gut. Shit. Komm schon, komm schon, komm schon, denk nach. Hier, komm, ich zeig dir, was wir suchen. Jupp, gefunden. Oh. <lacht> okay, komm, konzentriert. Ich bin hoch, konzentriert. Okay, also dieses Exemplar hier heißt Lavandula Angustifolia. Lavendel. Naja, solange ich den Studienkredit abbezahle, bleibe ich bei Latein, mhm. aber. Bezahlt ja. ist bezahlt. Gut so. <lacht> okay, los, deine Ach. Hände. Okay, jetzt legst du die eine Hand um die Blume Alles klar. und die andere an den Stängel. Okay. Genau so. Und dann ziehst du langsam. Hä, hey, ich kann Unkraut hätten. Ach, Entschuldige bitte, das ist kein Unkraut. Vorsichtig. Und doch zupacken. Oh ja, aber nicht zu fest. Okay, bereit? Mhm. Los. Na bitte, das war perfekt. Ja. Ah. Yeah. Oh. Das riecht aber nicht gerade gut. Okay, du machst hier weiter und ich sammle noch mehr. <lacht> also, äh, warum Lavende? Tja, die Leute im Labor sind ganz schön aufgeregt. Gute Lavende. Sie haben eine Unterart, die mutierte Monoterpenoide enthält, die wiederum ein modifiziertes Vinalol produzieren. Das ist so. Oh Mann, danke. Ein danke. Bahnhof. <lacht> Sorry. sie enthält eine Chemikalie, aus der wir eine neue Arznei herstellen können. Für Brandopfer. Wo ich herkomme, nutzt man nur Kraut, das man rauchen kann als Arznei. Busa kennt einen Typen mit einer Plantage drei Meilen von hier. Oh, na toll. Busa wird noch im Gefängnis landen und dich nimmt er mit. <lacht> und was macht ihr sonst noch so? Chemiewaffen, Massenvernichtungswaffen, sowas? Nein, nein, nein, nein. Also... Ich nicht. Ach ja? Es steht in meinem Vertrag. Meine Forschungen dienen keinem militärischen Zweck. Wer es glaubt, haben dich damit reingezogen. In die ganze Freaker-Geschichte. Ich ahnte doch schon die ganze Zeit, dass du irgendwas damit am Hut hast. Hey, hier drüben ist noch mehr. Warte, Ach, stopp. komm, das Wasser ja. ist sicher herrlich. Warte, warte mal. Was ist los? Damit kannst du weitermachen. Komm, was ist? Eine lange Geschichte. Schon okay? Dann laufen wir halt. Ich laufe gern. Oh, deine Angst vor Wasser. Ich will nicht ja, Wasser. Erzähl mir doch was von deinen Pflanzen. Echt? Okay. Also diese spezielle Art hier ist adventiv. Du willst, dass ich dich frage. Das bedeutet, ursprünglich nicht von hier. Du kannst auch dafür danken. Wem? Ach, oh, scheiße, ich hab gefragt. Peter Skeen Ogden, der erste Entdecker, der durch diesen Teil Oregon's kam. Er und einige der anderen frühen Forscher brachten ihre Heilkräuter und Pflanzen mit hierher. Einige gingen verloren und wachsen jetzt hier, hauptsächlich an den Ufern von Seen und Teichen. Der erste weiße Entdecker. Wow, sieh an! Macht voll auf politisch korrekt. Glaub nicht alle Vorurteile, die du über Biker hörst. Wir sind eigentlich äh, ziemlich nett. Glaub ich. Im MC gibt's auch Schwarze. Einer ist Vollmitglied. Ich glaube, ich habe hier bisher noch keinen einzigen Schwarzen gesehen. In diesem komischen kleinen Kaffee. Ja, Jack lässt ab und zu ein paar aus Sacramento herbringen, nur um den Skinheads hier eins auszuwischen. <lacht> Nein, macht er nicht. War nur ein Witz. Jersey Jim ist ein alter Kumpel von mir. Ich habe ihn eingeführt. Wir waren in einer Einheit. Komm mal zum Clubhaus, dann zeig ich dir alles. Würde dir gefallen. Er ist witzig. Er macht eine fiese Margarita. Naja, ich muss Montag früh im Labor sein, also. Wir sind um 10 wieder in deinem Bett. Versprochen. Wie könnte ich so ein Angebot ablehnen? Okay, und jetzt pflück ein paar. Lavendel, Ach, ich, ich soll Sie. Lavendel pflücken. meine, gute Lavendel. Eins, zwei, drei, oh, alles gut. gut. Ultra schwere uh, Quest. Schön für dich. Die hier? Yep. Ultra hart. Die letzte. Gerade geschafft. Das war heftig. Oh, für dich. <lacht> wow, es gibt also noch Kavaliere in Fairway. Keine Ahnung. Aber mit deren verschwinden habe ich nichts zu tun. Hey. oh, oh, oh. oh. oh hey, ist das das Zeug, das wir nachher rauchen? Nein, dieses Zeug trinken wir nachher. Ich mache so einen super Kräutertee. Ist klar. Hey, alles klar. Wenn du rüberkommst, dann mache ich dir einen. Solange du mich nach Hause fährst. Alles klar, gut. Ja, du wirst schon sehen. Und für mich holen wir unterwegs noch ein Bier. Sehr schön, neue Quest. Ich muss meine Vergangenheit bewältigen. Weiter geht's. Gib mir ein paar Tage. Schön Lavendel sammeln. Okay. An Seen und Flüssen hat sie gesagt. Äh, hier nicht. Ja. Okay, hier unten hätten wir einen See. Was ist da? Ach da. es welches? Okay. Wir müssen nicht mal suchen. Sorry, ich bin etwas neben der Spur. Hast du was gesagt? Es ist, ähm, es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat vor ein paar Jahren bevor. Ähm, egal. Ähm, hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich, ähm, Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich alles. Was Scheiß auf Lavendel Bring mir was zu rauchen. <lacht> Auch immer. Weed. Ich werde dieses Zeug suchen und dann eine Brandsalbe daraus machen. Also hör auf hier rumzumotzen. Ja, okay, tut mir leid, Bruder. Ich drehe hier nur langsam durch, weißt du. Ach, keine Sorge, Busman. Wir fahren nach Norden. Ich schwörs bei Gott, es dauert nicht mehr lang. Hörst du? Ja. Ende. Ja, gut zu wissen, dass hier auch. Benzin es gibt... Oberhorten-Strategie. Oh, die beste Strategie gegen eine große Horde ist oft, sich mit guten Waffen und Ressourcen einzudecken. Besonders, wenn man unvorbereitet ist. Erkunde die Umgebung und entdeckle einen Notfallplan, bevor du versuchst, sie zu erledigen. Okay. Was auch immer das bedeuten mag. Ui. Ah ja, das steht, da ist ja die Horde, die ja die ganze Zeit abhängt. Oh. Natürlich gut, dass wir jetzt hier gerade eine Quest offen haben. Ja, ja. Wir geben hier mal ein bisschen Gas. Hängen die ab. Den Berg hoch. Ja. 1, 2. So, okay. Wir fahren von der Seite hier an den See ran. Ja, ja. Ihr seid egal, ich hab's verstanden. Oh, ein Plünderer-Camp. Ja, ja. Oh, uh, da, da ist schon der ganze Lavendel, okay. Okay, da haben wir unsere drei. Wir müssen hier gucken, das war alles mit Nahkampf. Oh, wow oh, wow, oh, das sind aber viele. Okay, wir gucken, was sich tun lässt. Oh, uh, der, der sieht ein bisschen stärker aus. Ja, komm, haut zu. Ein bisschen rennen. Wie war das nochmal? Genau, ausweichen. Irgendwo könnte man sich draus weichen hier. Ah, oh, Mann, ey. Kämpfe. Oh. Nein, lass mich in Ruhe. Oh shit, die Waffe. Nein. Oh, nur Leben. Nur Leben. Keine gute Idee, keine gute Idee, keine gute Idee. Weg hier. Oh, schüt, schüt, schüt, schüt, Da ist immer mehr. Immer mehr. Ich will nicht immer mehr. Um haben. Oh. Okay, wir müssen zu dem Turm. Okay, mal gucken. Was sind es denn nach? Zwei. Ja, okay, lebt noch. Überraschend, aber gut. Oh. Nein, nein, nein, nein, nein. Oh, Mann, es wären nur noch zwei Stück gewesen. Oh. Verdammt. Oh. Ich muss dringend üben, wie man ausweicht. Wie weicht man hier nochmal aus? R1. Ups, okay, R1. Merkt ihr, das ist mal endlich Menschenskinder. Immer drücke ich die Tasten, die bei den anderen Spielen zum Ausweichen da sind. Okay, ähm hier hatten wir die Horde. Das heißt, wir halten uns diesmal links und gehen hier von wieder links rein. Ja, Hordenstrategie haben wir gerade gelesen. Sollten die vielleicht mal beseitigen, Schweine. Aber als erstes holen wir hier unseren Lavendel. Okay, nur auf der Seite. Nicht ins Wasser. Los, nicht ins Wasser. Okay. Wir haben hier unsere Waffe noch. Gut, hier gibt es schon mal Lavendel. Sehr schön. Ja. Komm. Sehr gut. Hier noch was. Eine andere Pflanze. Sicher auch hilfreich. Pfeilkraut. Ein paar Pfeile schnitzen mit. Gucken wir uns dann mal noch kurz da oben um. Das sieht interessant aus. Der Turm ist nicht umsonst da. Der hat sicher irgendeinen Sinn. Huch, da. Gibt es bestimmt dicken Loot. Dicker Loot. Tut mir gut. Ja, schon mal der gute Schrott. Ne? Sehr dicker Loot. Hat sich ja schon gelohnt. Und ja, der gute Verband. So, wir machen auf jeden Fall hier mal noch. Okay, 1 von 5. Kann man nichts herstellen, was fehlt uns? Ne, wir haben schon genug, okay. Ach so, das Verbandscocktail, okay. Interessant. So, sollen wir noch einen Probelauf mit der Horde starten oder wie sieht's aus? wir sollen uns aber vorher gut mit Waffen eindecken und wir sind überhaupt nicht gut mit Waffen eingedeckt. Wir müssen ein paar Fallen legen und lauter Zeugs. Vorhin war die Horde noch da. Keine Ahnung wo es jetzt ist. Wir müssen auf jeden Fall hier mit Sprengdraht und so und anderen Fallen gucken, wo die Benzinfässer sind. Dass also sie da vorbeilocken und dann drauf schießen. Ja, gut, da, sind sie. Okay, da vorne sind auf jeden Fall mal einige. Da wäre es halt perfekt, wenn wir dann gleich einen Molotov-Cocktail reinschmeißen. Da diese Kisten explodieren gut, da locken wir sie dann dran vorbei. Würde so weit erstmal nach einem guten Plan klingen. Wir müssen aber vorher so ein paar Fallen aufbauen. Was haben wir denn hier? Attraktor, okay, das wäre ja schon mal was. Aber wir haben sonst keine von den Fallen mehr. Ja. Ne, wir schieben das auf jeden Fall auf ein anderes Mal und müssen uns vorher mal mit ein bisschen Fallen eindecken. mal rauskriegen ob es irgendwie möglich ist dass man dann okay. so viele sind es ja nicht die da oben sind zwei stück es ist nicht geworden Aber die streuen hat immer irgendwo in der nähe um wir brauchen auf jeden Fall diese Fallen, die Stolperdrahtfallen oder Stolperdrahtbomben. Die reißen es dann raus. Wir müssen auf alle Fälle mal hier eine Tasche einbauen. Okay. Wir am Baum entlang geslidet. Bringen wir auf alle Fälle mal dem sein Lavendel, dass es dann wieder besser geht. Dass der vielleicht auch mal irgendwann wieder fit wird. Ich habe keinen Zustand hier. Automatisches Tor. Wie auch immer du funktionierst. Auf jeden Fall funktionierst du besser, wie die Kuh, die es da unten gibt. In dem Lara. So, Busa mein Freund, hier haben wir was für dich. Lecker. Salbe. Hey, ähm, Gott, verdammt! Äh, schon komisch. Ich habe mich gerade erinnert. Äh, vor ein paar Jahren war Sarah mit mir in Berg Creek. Wir pflückten der Lavendel und ähm, oh, sie zeigte. Sie zeigte mir, wie man diese Brandseile macht. Halt zu, ich war draußen. Okay? Ich habe mich am Berg umgesehen, Fallen gecheckt. meine Arme ist so gut wie neu. Na schön. Okay, ich lasse sie einfach liegen und. Hey, hey, gib mir ein paar Tage. Okay, wir, wir fahren nach Norden, wie du sagst, und verlassen das Dreckschor. Klar. Ja. Ja, hoffen wir mal, dass er die Salbe trotzdem benutzt. Der Verband sieht komplett professionell verbunden aus. Es hat irgendeinen Stümper gemacht, einer von den beiden, wahrscheinlich war er selber wie es aussieht. Das reicht mir mal für einen halben Arm. Joa. Geben wir mal ein paar Tage. Vielleicht wird er wieder Ansonsten kratzen wir seine Leiche vom Boden auf. Sehr schön. Melotov-Cocktail, Medkit Alles da. So, wir schauen uns mal noch hier kurz um. Inventar. Äh, genau. Ja, die Herstellungsvorräte in wir. Wirftbaren Brennstoff an. Okay. Ich wüsste halt gerne mal, wie man dieses Zeug baut. Das wäre halt mal schon gut zu wissen. Wir gehen mal hier in Herstellung, genau. So. Ja, wir gucken uns ja mal ein bisschen die Bildchen an. Okay, also mit der Story schalten wir hier neue Rezepte frei. Sieht nach relativ wenig aus. Und wie ich das jetzt sehe, ist hier wohl auch keine... Ja, doch, das können Springfallen sein hier. Dann müssen wir halt mal die Story vorantreiben, dass es hier mal ein bisschen Zeug zum Craften gibt. Das ist so seicht, das geht besser hier. Das ist... Plätschert so alles vor sich hin. Irgendwie merkt man kaum Fortschritt. Ja, damit sind wir wieder... Bist du da? Ja, ich höre. Was ist? Es gab einen Angriff. Ripper. Ein paar Dutzend, Vielleicht mehr. Gottverdammte Ripper. Die Kleine, um die du so besorgt warst? Ja, Lisa. Warte, Moment. Was ist passiert? Wo ist Lisa? Weg. Sie nahmen sie und andere mit. Lisa. aber sie haben sich am Belknap-Krater verschanzt. Zurück, um Hilfe zu holen. Verdammt. Okay, pass auf. Ich weiß, was diese Schweine mit Geiseln machen. Ich warte das nicht ab. Scheiße Lisa, wir müssen Lisa retten. Aber damit müsst ihr bis zum nächsten Mal warten. Wir hören auf für heute. Wir haben ja gerade schon gehört, was unsere nächste Quest sein wird. Wir holen uns Lisa wieder zurück von diesen Dreckschweinen. Also, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Rookie, ciao. So Leute, das war's wieder für heute. Schaut euch doch noch ein bisschen auf meinem Kanal um. Lasst ein Abo da, einen Kommentar.